Hallo, ich bin's wieder, euer Michael Bartsch von Gartenmöbel Bartsch, dem Gartenmöbelriesen in Helmstadt, beim riesigen Gartenstuhl. Immer der gleiche Spruch. Okay, also, ich wollte euch nur mal kurz zeigen, ganz tolle Aluminium-Lounge, nämlich die Lounge, die ich auch zu Hause habe. So, und zwar als Eckvariante, wie man hier sieht. Hochwertige Olefinkissen, Aluminiumgestell, pulverbeschichtet, richtig stabil, richtig klasse. Man sitzt super, super, super bequem und... Der Schöne daran ist, auch wie bei Sesseln schon viel, es gibt, dass die Rückenlehne verstellbar ist. So, da kannst schon einfach bequem auch sitzen, es gibt große Fußhocker dazu, sodass du es als Liege nutzen kannst. Na, ganz, ganz tolle Geschichte. Und eben, was wir sehr viel haben aktuell noch, höhenverstellbare Tische. Das heißt, du kannst hergehen.